So, jetzt wollen wir uns einen Webserver einrichten. Dazu nehme ich wieder einen Rechner her. Den nehme ich dann als Webserver her. Einen einfachen Client. Und ich verbinde die mit den Kabeln. Hier muss ich noch schauen, dass die IP-Adresse eine andere ist. Da mache ich ein 11 draus. Und hier, das bleibt bei der 10. So, dann gehe ich in den Aktionsmodus. Hier. Installiere ich jetzt einfach mal einen Browser. Wo haben wir den? Webbrowser. Okay. Und hier auf dem Webserver, da brauche ich einen äh, Webserver. Genau. So, Änderungen annehmen. Dann starten wir mal diesen Webserver. So. Und hier starten wir den Browser und wenn ich jetzt hier die IP-Adresse eingebe 192 168 0 11, dann komme ich eben auf diesen auf diese Internetseite die hier hinterlegt ist wenn ich jetzt wissen möchte wo diese Internetseite liegt wo äh, was darin enthalten ist dann Brauche ich hier eine weitere Installation. Okay, dazu muss ich hier erstmal das hier. Ja, genau, Startbildschirm. Komme ich wieder auf Softwarepaket und dann mache ich noch äh, den Datei Explorer und einen Texteditor. So. Im Datei-Explorer kann ich mir jetzt das mal anschauen. Webserver hat zwei HTML, äh, hat eine HTML-Datei mit der Startseite. Die kann ich so leider nicht aufmachen und ein Bild hinterlegt und dieses Bild und diese Webseite, das sieht man praktisch hier. Also hier ist die Webseite auf dieser Index-HTML und das Bild, was hier reingezogen wird, das ist praktisch die Splash-Screen-Mini-Datei. PNG und ja, jetzt könnte ich also hergehen, kann auf den Webserver, da gehe ich wieder auf den Startbildschirm, gehe auf den Texteditor, sage ich mal öffnen, Webserver, HTML-Datei öffnen und hier sehe ich, wie diese HTML-Datei aussieht, die könnte ich jetzt entsprechend verändern, wieder speichern und wenn ich dann über den Client auf den Browser gehe, dann kann ich entsprechend die Veränderungen sehen und das machen wir allerdings im nächsten Video. Okay, dann erstmal so aufbauen wie hier gezeigt.